Dann kämen wir zu den Abstimmungen. Sollen wir da nochmal Gongen? Na ja, Gott, wer hätte es noch um sieben? Also, dann kommen wir zu den Abstimmungen. Können wir machen? Die Geschäftsführer stimmen zu, dass wir jetzt abstimmen können. Gut. Dann kommen wir zunächst zu 92 Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen 202954. Die Fraktion Die Linke hat darum gebeten, die Petition 55020 getrennt abzustimmen. Lassen Sie daher zunächst über die Beschlussempfehlung 55020 abstimmen. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, AfD, FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Restliche Beschlussempfehlung zu Petitionen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Keine. Dann ist das einstimmig.